Haben Sie an ein mögliches Ende gedacht? Folgen Sie unserer Geschichte nach dem Blackout in der Stadt Hameln. Ich fürchte, wir müssen noch einen höheren Betrag anbieten. Von meiner Firma kann ich äh, Tausende äh, dazugeben. Von meinem Reisebüro 500. Ah, die Bank gibt 3000, sicher. Das ist äh, richtig. Im Büro. Also, wir haben diese Bezahlung noch nicht bekommen. Beim Einkaufen Für Valentina, kannst du mir Backgeld geben? Ich kann nicht einkaufen gehen. Die Bade eben funktioniert so nicht. Natürlich, gerne. Auf der Straße Es ist gleich um die ja, Ecke rechts. So, es ist nicht so weit. Soziales Verhalten vor und während des Blackouts. So, pass auf bitte! Alles gut. Und in der Familie. Marco, wie ist der Wein? Es wird sehr gut. Prost Der Bürgermeister hier. Liebe Frau, bitte versuchen Sie noch einmal unsere Stadt von den Viren zu befreien. Wir werden Ihnen die von Ihnen gewünschte Summe geben. Ja, gerne. Aber dieses Mal gewinnt sie mir zuerst versprochen, die versprochene Belohnung Danke. Gut gemacht, gut gemacht, Herr Bürgermeister. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Es ist Ihre extra Lohnung. Dankeschön. Bitte schön. Die ganze Stadt hat sich daran beteiligt. And the good and